Am 19. Oktober 2013 bieten Mark Engelhardt und Ronald Krenz in unseren Räumen einen Drupal-Kurs für Anfänger an. Ich habe mit den beiden gehangoutet heute Morgen und hier ist das Ergebnis davon. Tickets und weitere Infos über DrupalLernen.de. Äh, vielleicht, äh, Ronald, kannst du dich erstmal ganz knapp vorstellen. Ja, mein Name ist Ronald Krenz. Ich mache seit äh, mittlerweile sieben oder acht Jahren Drupal. Und helfe hier kleineren und größeren und äh, mittleren Projekten äh, dabei, äh, mit äh, Drupal umgesetzt zu werden. Ja, und bin Freelancer in Berlin. Prima. Und Marc? Ähm, ja, ich heiße Marc Engelhardt, bin auch Freelancer für Drupal, ähm, komme ursprünglich aus dem Design und habe mich äh, vor einigen Jahren schon auf die technische Seite geschlagen und ähm, zusammen mit Ronald. Arbeite ich manchmal gemeinsam gemeinsamen Projekten. Wir haben außerdem einen jobboard namens Überjobs ähm, für Drupal-Entwickler. Und ähm, seit letztem Jahr bieten wir Kurse an. Das ja. Für wen eignet sich äh, eure Kurse? Ja, eigentlich erstmal für, für alle, die sich ähm, für Drupal interessieren. Ähm, wir haben gemerkt, wir haben einen großen Teil der Teilnehmer aus dass ich mit professionellem Interesse heraus. Das heißt, die haben in ihrem Job irgendwie mit Drupal zu tun. Ähm, Steigen da aber erst neu in das Thema ein und müssen sich einfach ein bisschen Wissen drauf schaffen. Und es gibt genauso gut Leute, die schon länger basteln an Drupal-Seiten an oder an anderen Sachen und sich so einen konkreten Überblick verschaffen wollen. Also, wir wollen ähm, tatsächlich Leute erreichen, oder der Kurs ist für Leute, die sich neu mit dem Thema Drupal beschäftigen oder mal so das, das komplette Einstiegspaket nochmal abrufen wollen oder bekommen wollen. Mhm. Und sind das eher Sattel oder Debs oder Thema oder, oder alle? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, was Sie alles gemeinsam haben, sind, das sind alles Leute, die sich in irgendeiner Form professionell mit Drupal beschäftigen oder beschäftigen wollen oder zumindest einen professionellen Anspruch haben an dem, was sie dort machen. Also es sind durchaus Freelancer, das sind aber auch Leute aus Firmen, aus Festanstellungen, die auch von ihren Firmen dorthin geschickt werden, die einfach mal fit gemacht werden sollen oder die einfach mal gucken sollen, ob Drupal das richtige Werkzeug ist. Und äh, zu deiner Frage, ähm, ob das jetzt Devs oder Sidebilder sind, das sind im Grunde alle. Also wir haben von Administratoren über Entwickler bis hin zu äh, Designern eigentlich alle Gruppen vertreten, weil unabhängig von ihrer späteren Tätigkeit möchten alle, dass die Philosophie von Drupal erstmal kennenlernen, oder sie müssen sie kennenlernen, um sich das Drupal-Thema zu eigen zu machen. Und deswegen haben wir auch einen großen Querschnitt an äh, also an späteren Spezialisierungen, die bei uns nicht bloß mitmachen. Ja, und ich glaube, dass am Anfang für viele diese Spezialisierung noch gar nicht so klar ist. Ähm, die, ja, die entsteht halt dann erst, wenn man sich ein bisschen näher mit dem System beschäftigt hat und dann auch feststellt, ähm, was einem mehr liegt oder worum das Interesse größer ist. Wir gesagt, es ein Kurs für Einsteiger. Wir machen einen Überblick über alle genannten Bereiche. Ja, sehr gut. Und Sam, aus eurer Erfahrung mit Anfängern. Ähm was sind die häufigsten Probleme oder Fragen, die aufkommen? So ich bin der Meinung, dass häufig die Frage nach dem, nach dem Design kommt. Ähm, also, äh, man hat ein Layout und die Frage ist, wie kriege ich das jetzt in das Template? Das und, sagst du aber nur, weil du Designer bist. Ja, äh, <lacht> und wenn ich diesen, diesen Themenblock behandle. Ähm, und dann fangen wir letztendlich an mit der Begriffsklärung und landen dann schnell bei anderen Themen, wie zum Beispiel bei Modulen. Ja, bei Modul oder äh, wie kann ich die Navigation einbauen, äh, wie kann ich meine Menüs arrangieren, wie kann ich das Aussehen ähm, einer Detailansicht ändern, wie kann ich die Startseite verändern. Also wenn man das jahrelang macht, dann denkt man darüber nicht mehr nach, aber man erinnert sich wieder dran und das ist sehr erfrischend. welche Fragen wir alle am Anfang mal hatten, genau diese Fragen werden wieder gestellt und es macht eigentlich Spaß, Leuten zu helfen, diese Fehler nicht nochmal zu machen, die man selber äh, monatelang gemacht hat, bis man rausgekriegt hat, wie es richtig geht. Ja, ja, genau. Und ähm, vielleicht äh, äh, zum Hintergrund, ähm, wie kommt es, dass äh, Hamburg, also äh, macht das in Berlin und in Hamburg, ähm, wieso diese beiden Städte? Wir mögen Hamburg, wunderbar halt lange Zeit in Hamburg ähm, und wir wollen auch mal eine andere Stadt sehen und mit unseren beglücken und außerdem haben wir ähm, ja, lange Zeit einfach so berufliche oder drupal nach Hamburg. Ich ähm, Du bist selber bei Kompress. Ähm, wir arbeiten ab und zu für Kompress oder mit Kompress. Ähm, wir mögen euch und die Stadt. Daumen hoch für Hamburg. Genau, Daumen hoch für Hamburg. Berlin, grüß Hamburg. Hey, hallo. <lacht> Gut, dann ähm, sind wir, glaube ich, durch mit den Fragen. Ähm, und äh, nochmal die Erinnerung, das findet am 21. 10. statt, hier ja, in unserem ja. bei Kongress. Jetzt muss ich korrigieren, das findet am 19. Ach, Mann. Am, am, 19, also am 19. findet das statt. Ich glaube, am Anfang hatte ich es richtig gesagt, ähm, aber mein gehen hat es äh, nicht äh, aber es bietet Gelegenheit, nochmal das Datum zu sagen, also der 19. Oktober. 19. Oktober, kurz. Und wenn er am 21. am Montag bei uns aufläuft, dann ist auch okay. Ja, ich ja. Mal so. Den gibt ihr einen Kaffee, oder? Den zu spät kommen. Ja, ja. Ja, dann äh, vielen Dank für das Interview. Und ähm, ja. dann äh, bis zum 19. Oktober. <lacht> Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Ja. ciao. ciao.